Herzlich willkommen zu diesem YouTube Video rund ums Thema Google My Business und zwar vor allem deswegen problematisch, weil das Unternehmen als geschlossen gekennzeichnet wurde und um dieses Thema geht es jetzt gleich nach dem Intro. So, ja, jetzt also aller guten Dinge sind drei. Wenn man natürlich vergisst, das Mikrofon einzuschalten beim Streaming-Anbieter, dann wird es natürlich nicht gerade so gut. Also, aller guten Dinge sind drei. Jetzt zum Thema Google My Business, Geschleft. Beziehungsweise Geschäft geschlossen, nicht geschleft, <lacht> Geschäft geschlossen, was nun? Es kann durchaus passieren, dass auf Google My Business das Geschäft als geschlossen gekennzeichnet wird und zwar aufgrund von Feedbacks, die von potenziellen Kunden, die vielleicht vor Ort waren oder so, gemacht wurden und natürlich auch aufgrund der Kategorie wie zum Beispiel Restaurant, aufgrund des Covid-19-Lockdowns, den wir hier in der Schweiz zum Beispiel haben und auch in anderen Gefilten, zum Beispiel in Europa. Gut, und ich zeige jetzt, was es für Möglichkeiten gibt. Dafür schalte ich mal um auf Screen Sharing. Und zwar unter business.google.com. Dort habt ihr euren eigenen Eintrag. Falls ihr noch keinen Eintrag habt, dann äh, kann ich das in einem späteren Video auch mal erklären, wie das funktioniert. So, also es gibt drei Möglichkeiten. Zum einen kann man hier einfach die Öffnungszeiten auf geschlossen setzen. Zum anderen kann man aber hier einen äh, Beitrag erstellen, ein Stück weiter unten. Ich zeige das bei mir drin. Hier, trotz der Corona-Krise, unterstütze ich Sie gerne aus einem Digital Office. Ich nenne es gerne so, da ich sowieso von zu Hause aus arbeite. Gerne unterstütze ich Sie in dieser Krisenzeit auch mit reduzierten Budget. Wir finden immer eine Lösung. Übrigens, diese Beiträge, die kann man regelmäßig machen, sollte man auch regelmäßig machen, damit es eben auch funktioniert. Gut. Also, zurück zum Business-Eintrag. Also das ist der My-Business-Eintrag und hier steht im Moment Öffnungszeit ganz normal geschlossen, weil ich habe von 8 bis 18 Uhr geschlossen äh, bzw. offen, wo man mich erreichen kann. Es gibt auch noch spezielle Öffnungszeiten, die man zum Beispiel hinzufügen kann am äh, Kaufbeitag und das zeige ich jetzt mal anhand des Eintrags. Hier auf der Startseite sollte der Business-Eintrag geschlossen worden sein aufgrund eines Feedbacks bei einem äh, Nutzer der zum Beispiel vor deinem Restaurant stand und sah, aha, das hat er geschlossen. Okay, offenbar hat es Moment hier vorübergehend geschlossen. Ja gut, ich zeichne, kennzeichne es mal als geschlossen, weil der, der dieses Feedback gibt, hat nur eine Möglichkeit, nämlich das Ganze als dauerhaft geschlossen zu kennzeichnen. Wir haben jetzt aber intern noch eine Möglichkeit, die ich nicht ganz so empfehle, aber trotzdem auch eine Möglichkeit ist, Nämlich anzuklicken, als vorübergehend geschlossen kennzeichnen. Dann kommt diese Aufforderung. Sie können und Ihr Unternehmen auch jederzeit wieder als geöffnet markieren. Hier nicht verwirren lassen, ne? das heißt Unternehmen schließen. Und wenn ich jetzt zwei, drei Minuten warte, dann wird entsprechend äh, nachher angezeigt, dass der, in, äh, der Eintrag bzw. das Geschäft vorübergehend geschlossen wurde. Ich habe aber hier die Möglichkeit, unter den äh, Öffnungszeiten auch einfach hinzugehen und zu sagen, okay, äh, normal war am Samstag geöffnet von, äh, sagen wir mal, 7 bis 11 Uhr oder so und kann dann einfach hingehen und sagen, okay, jetzt haben wir geschlossen, das ist eine weitere Möglichkeit. Äh, macht natürlich so der Einfachheit halber am meisten Sinn, weil da die Leute natürlich, wenn sie hingehen, aha, das ist ja immer geschlossen, Okay, dann kann ich jetzt aktuell nicht hingehen, weil wenn man es vorübergehend geschlossen kennzeichnet, dann steht da oben einfach vorübergehend geschlossen. Schau mal, ob das bei mir schon aktualisiert wurde. Genau. Steht hier vorübergehend geschlossen, steht aber trotzdem noch unten alles drin und einfach nur vorübergehend geschlossen. Und damit kann der Kunde vielleicht nicht viel anfangen. Ne? Die zweite Möglichkeit ist dann natürlich eben diese Öffnungszeiten anzupassen und ihr habt das vorhin gesehen, ich habe auch noch die Möglichkeit hier spezielle Öffnungszeiten hinzuzufügen. Zum Beispiel ich habe ich das vorhin schon gemacht, der 10. April, da ist es geschlossen, sage ich übernehmen. Und jetzt habe ich am 10., nämlich am Kaufreitag und am Ostermontag, am 13. April geschlossen. Und wenn sich das schon aktualisiert hat, nee, noch nicht, dann gehe ich hier zurück und kann unter Info, wenn diese geschlossen Meldung kommt, dieses Unternehmen wird als geschlossen gekennzeichnet, hier als offen kennzeichnen. Und Meistens geht so bis zu 24 Stunden, bis das dann wieder funktioniert und auch angezeigt wird. Vielleicht hat es jetzt gerade schon funktioniert, noch nicht. Gut, dann machen wir mal weiter mit dem Beitrag, den ich nämlich auch noch erstellen kann. Nehmen wir mal an, ich bin jetzt ein Restaurant, was nie Lieferservice angeb angeboten hat oder auch keinen Takeaway gemacht hat dann habe ich hier die Möglichkeit, Update wegen Covid-19, einen Beitrag zu erstellen und diesen Beitrag dann entsprechend äh, zu benennen, wie ich das vorhin gemacht habe. Haben umgestellt auf Lieferservice und Takeaway mit reduzierter Karte zum Beispiel. Und dann kann ich das so hinzufügen als Beitrag und wenn der Kunde dann hier. Nachschauen geht auf der Seite von My Business, dann sieht er dort diesen Beitrag unten drin, wie ich das bei mir gemacht habe, hier trotz der Corona-Krise und so weiter. Es macht übrigens auch Sinn, da immer wieder fortlaufend Beiträge äh, zu veröffentlichen, weil sie werden, ich glaube nach sieben Tagen, werden sie quasi ausgeblendet, weil es nicht mehr aktuell ist. Diese Meldung bekommt ihr aber auch in diesem Bereich hier drin wo dann angezeigt wird, dass zum Beispiel der Beitrag äh, demnächst verschwindet und nicht mehr aktuell ist. Man soll doch bitte einen neuen Beitrag erstellen. Also, gesetztenfalls, ihr seid jetzt zum Beispiel ein Online-Shop und eben auch ein Shop, wo man abholen kann. Äh, hier in der Schweiz gibt es äh, größere Distributoren, wie zum Beispiel Prag und äh, Digitech. Ich nehme jetzt hier mal einen Kunden von mir, Western-Style-Shop GmbH. Die Dame hat einen Shop den man normal besuchen kann und eben auch einen Online-Shop, weil die Hüte, die sie selbst gestaltet von A bis Z und auch die ganzen äh, Kleidungsstücke und Accessoires, die sie hat in diesem Shop drin, kann man eben auch online bestellen. Und bei dieser Kundin war es so, dass hier stand dauerhaft geschlossen. Und das aufgrund dessen, dass sie eben ein Online-Store bzw. ein äh, lokales Geschäft war. Und dieses lokale Geschäft hatte eben entsprechend äh, nicht auf. Wurde geschlossen aufgrund des Lockouts hier in der Schweiz und ist jetzt seit drei Wochen quasi geschlossen, aber online kann man immer noch bestellen. Das heißt, hier muss man unbedingt schauen, dass man eben beim Google My Business Eintrag die entsprechenden Informationen richtig stellt, dass man hier unter der Info nachschauen geht, ist dieses äh, Unternehmen geschlossen Übrigens, wenn das Unternehmen geschlossen wurde, also nicht vorübergehend, sondern wirklich von allen geschlossen wurde, dann haben wir hier auch die Information, dass das Unternehmen geschlossen wurde. Und dann kann man entsprechend reagieren. Nochmal kurz zusammengefasst. Wir haben also zwei Möglichkeiten, hier etwas anzugeben. Entweder ich gehe in die Öffnungszeiten und schalte alles auf «Geschlossen». Oder ich sage, nee, also wir sind da, Da kann man zum Beispiel einen Beitrag erstellen wie hier und sagen, hey, ich bin da für euch, ich äh, biete meine Dienstleistungen weiterhin an, halt eben nur online. Und die nächste Möglichkeit ist dann, ich aktualisiere das mal, eben als vorübergehend geschlossen zu kennzeichnen, dass man sagt, ja, also im Moment sind wir geschlossen und das kann man ja jederzeit wieder rückgängig machen, und wenn ich das jetzt aktualisiere, genau, dann bin ich hier wieder geöffnet. Und Öffnungszeiten an den Feiertagen. Hier haben wir jetzt Montag geschlossen. Das hat er jetzt schon aktualisiert. Also das sind dann die speziellen Öffnungszeiten, die man machen kann. So. Ja, ich glaube, das war es jetzt zum Thema Google My Business. Wie gesagt, alle guten Dinge sind drei. Gestern hat der Ton nicht so funktioniert, wie ich das gerne gehabt hätte. Dann kam als zweites äh, der komplette Ton nicht rüber bei meinem Mikrofon, weil es ausgeschaltet war, hier in meiner Software. Jetzt hoffe ich, habt ihr alles gehört. Und das gibt's dann auch in Zukunft ein bisschen mehr von mir. Lives, kurze Lives, sagen wir mal so 10, 15 Minuten, wo ich äh, ein Thema kurz behandle. Und ein neues Format kommt auch noch, nämlich die 1-Minuten-Social-Media. Das ist gerade in Vorbereitung und kommt auch in den nächsten Tagen dann auf euch zu. Dann gibt es noch digital.rogeruckstuhl.ch, meine digitalen Angebote, die ihr dort alle findet. Und selbstverständlich kann man sich dort auch kostenlos registrieren in meinem entsprechenden Memberbereich. Gut, das war's für heute. Ich wünsche euch weiterhin gute Gesundheit. Lasst euch nicht verrückt machen von äh, diesem Virus. Er ist langsam aber sicher am Gehen. Ich glaube, äh, er hat nicht mehr so Lust, wenn die Leute alle zu Hause sind, sich auszubreiten. Das ist auch ganz wichtig, weil jetzt folgt ein äh, Osterwochenende, wo es wirklich sehr, sehr schönes Wetter hat. Also bleibt bitte zu Hause, reist nicht umher, wenn es nicht unbedingt sein muss.